Ja, hallo zusammen. Äh, das ist die vor, die vorletzte Episode dieser äh, kleinen, aber feinen zehnteiligen äh, Web-Talk-Reihe. Es wird heute äh, um MetaMost gehen. MetaMost ist praktisch so eine Art Slack äh, in Open Source. Äh, wie, ich gleich, wie ihr gleich sehen werdet, sieht ja praktisch auch genauso aus. Äh, <lacht> aber was ist denn eigentlich Slack? Ähm, Slack ist ein. Programm, mit dem man mit anderen zusammen, es ist im Prinzip so eine Art Messenger, mit dem man also zu an, mit anderen zusammen äh, in mehr oder weniger in Echtzeit kommunizieren kann, chatten kann, ähm, verhält sich so ein wenig so wie äh, Signal, äh, Telegram oder auch äh, What, WhatsApp, äh, biet, bringt aber deutlich mehr Funktionalität mit, weil man ähm, praktisch äh, über dieses über diesen Messenger äh, miteinander zusammenarbeiten kann. Also man kann äh, so Teams bilden, man kann in verschiedensten äh, Gruppen äh, zusammenarbeiten äh, ähm, und äh, man kann Dateien austauschen und ähm, im Grunde genommen eine ganze Reihe äh, von Funktionalitäten äh, ersetzen, die man normalerweise gewohnt ist, mit dem E-Mail-Programm durchzuführen. Und gerade so in Zeiten von äh, Pandemien ist äh, MetaMost äh, auch aus, so für kollaborative ähm, Arbeitszusammenhänge eventuell ein interessantes Werkzeug. Es verhält sich in, in meiner Wahrnehmung ähm, so ein wenig auch ähm, wie ein Chatclient, der war teilweise auch mal in der Auswahl der Tools, die wir ähm, in der Schule zum Einsatz bringen wollten. Ähm, da äh, war dann irgendwie im März letzten Jahres so ein bisschen die Frage, welches dieser, dieser Werkzeuge braucht es jetzt und äh, es ist es am Ende ein Moodle geworden, ein selbst installiertes, aber es, hätte, es war vorher MetaMost und es war auch vorher eine Nextcloud im Gespräch geworden, ja, ist dann Moodle. Aber nichtsdestotrotz kann man das vor allen Dingen auch für solche Lerngruppen äh, sehr, sehr gut benutzen. Ähm, wir gucken vielleicht äh, zuallererst mal <lacht> auf ähm, das, also wie, wie sieht eigentlich MetaMost aus? Also bevor wir das äh, gleich installieren werden und äh, dann vielleicht auch nochmal einen kleinen Blick da reinwerfen können, aber dann bin ich da ja alleine, ähm, ist es jetzt vor allen Dingen mal wichtig zu wissen, was installieren wir uns da gleich eigentlich? Und ihr seht, äh, zumindest für die Leute, die ähm, mal Slack äh, benutzt haben, das ist vom Aufbau ziemlich ähnlich. ja Also ähm, man hat im Prinzip hier an der Seite Channels, ähm, man kann sich so Favorite äh, Channels bauen. Channels sind letztendlich, ähm, sagen wir mal Räume, in denen themenspezifisch ähm, kommuniziert wird. Also ähm, nehmen wir mal an, ihr seid eine Schule, dann könnte man theoretisch, ähm, also dann könnte man letztendlich einen Raum einrichten für, für eine Klasse und könnte Channels machen für die einzelnen Fächer. Und ähm, dann gibt es eventuell, dann gibt es event, da gibt es auf der einen Seite dann hier so diese Public Channels ähm, und dann äh, gibt es aber vielleicht auch die Channels der Hauptfächer, die die Fächer, die vor allen Dingen und auch viel unterrichtet werden, auf die man häufig zugreifen muss. Und vielleicht hat man auch noch private Channels mit Klassenkameraden, ähm, mit, ähm, mit Lerngruppen und so weiter und so fort. Ähm, man kann, wie ihr seht, Dateien hochladen, man kann äh, Videos einbinden und so weiter und so fort. So, also eigentlich äh, der perfekte ähm, der perfekte Client, um auch in der Schule zum Einsatz zu kommen. Das Problem ist, erstens, es ist nicht WhatsApp, ähm, was natürlich in der Schule ähm, einen datenschutzrechtlichen äh, Vorteil bietet. Und äh, zweitens, ähm, es gibt eine App dazu. Ähm, und in der App, die letztendlich so ähnlich funktioniert wie ähm, wie die äh, Moodle-App, also man würde sozusagen in der Moodle-App einfach ja nur die äh, Webadresse seines Moodle-Servers eingeben, so kann man hier in der MetaMouse-App, die es für alle Plattformen gibt, einfach den Namen seines Servers eintragen. Und diesen Server, den wollen wir uns jetzt installieren und danach kann man das Ding im Prinzip in einer App oder wo auch immer zum Einsatz bringen und äh, nutzen. So, und das Ganze machen wir, äh, wie bei den letzten Malen auch, über eine... Ähm, über eine Uberspace-Installation und ähm, diese Uberspace-Installation, äh, dazu gibt es auch eine passende Anleitung, äh, die habe ich hier schon mal äh, aufgeschlagen unter lab.Überspace.de findet man ganz äh, viele davon, wie ihr seht und ähm, ich hatte äh, hier zum Beispiel auch äh, schon das sogenannte CryptPad draus gezeigt. Das steht hier. Und äh, heute äh, beschäftigen wir uns, äh, wie gesagt, mit äh, Metamost. Und äh, da gibt es auch eine, äh, sagen wir mal, Schritt für Schritt Anleitung, äh, wie man das jetzt äh, einrichtet. Und äh, hier in dem Podcast bzw. in dem Web-Talk werde ich nochmal so ein bisschen zeigen, auf was man vielleicht besonders achten sollte bei der Installation. Aber ich kann sagen, ich habe das heute Morgen schon mal Test installiert, weil ich das vorher erst einmal installiert hatte und nichts anbringen lassen wollte. Und es hat sofort geklappt, die Installation. Ich habe wahrscheinlich irgendwie an ein paar Stellen eine, eine richtige Entscheidung getroffen, obwohl ich auch hätte eine andere treffen können. Aber am Ende des Tages hat es dann äh, ganz gut geklappt. Also, was wir wieder brauchen ist unser Terminal. Äh, den äh, habe ich hier. Und ähm, dann äh, muss man sich vorher natürlich einmal äh, einloggen. Äh, das äh, haben wir äh, bereits gemacht. Ich schiebe äh, das mal eben hier rüber. Das haben wir bereits gemacht. Und ähm, Jetzt sind wir im Prinzip OER Web Talk äh, at Taylor. Wir sind jetzt im Prinzip auf unserem Oberspace-Server äh, über LS. Kann ich mal gucken, wo befinde ich mich eigentlich gerade? Und ihr seht, da äh, gibt es schon diese Meta -Most, äh, dieses MetaMost-Verzeichnis. Nichtsdestotrotz werde ich das jetzt genau so installieren, wie ich das bereits installiert habe. Also, die beiden Schritte hier, Schritte hier oben kann man sich schenken. Es sei denn, man will herausfinden, wie sein SQL-Passwort ähm, in der, in der Installation, in der Uberspace-Installation heißt, dann muss man hier oben diesen Befehl eingeben, myprint-default-client äh, und äh, dann bekommt man im Prinzip ähm, die ganzen Daten ähm, für die, für die äh, Einrichtung und die Verbindung zwischen euer MetaMost und der Datenbank äh, zur Verfügung gestellt. Ähm, dann braucht man noch eine URL, die ist im Prinzip bei Oberspace auch schon fertig, es sei denn, ihr wollt da eine andere URL nehmen, aber ich nehme jetzt mal die Standard-URL, nämlich bei mir ist das nicht Isabel, sondern Taylor, Taylor.Oberspace. Und äh, was wir hier als allererstes äh, tun müssen, ist mit WGET, Download the, the Most Recent äh, Linux Tar. Und ähm, da müssen wir uns den richtigen Client äh, holen und äh, dafür... Die, der liegt auf der MetaMost Webseite. Also habe ich mir die MetaMost Webseite aufgerufen und hier liegt das auch schon. Das ist das Target Set. Das ist die Datei, die wir kopieren. Und dann geben wir hier vorne wget ein. Das steht auch so in der, in der Anleitung. So, gehen wir wieder auf zurück. Das steht hier auch so in der Anleitung. Weget. Und dann kommt praktisch die URL dahinter, die ich mir gerade eben kopiert hatte. Also diese. Und ähm, dann drücken wir Enter und dann lädt das gerade runter. Und zwar äh, von der, von metamost.com, hier direkt auf meinen Oberspace-Server. Also das geht jetzt nicht mehr den Umweg über meinen lokalen Rechner, sondern das wird direkt dahin geschoben. So. Und wenn ich jetzt äh, mit LS gucke, dann seht ihr, dass da auch schon mein Target-Set liegt. Und jetzt sagen die in den nächsten Schritt, ich soll das entpacken. Ähm, mit diesem Befehl. Also äh, tar äh, xfv, tar xfv. Und dann muss dahinter äh, dieses MetaMost. Hm. Und zwar genau das target z was ich mir gerade runtergeladen habe. Und äh, das entpacken wir dann. So. Und äh, dann ähm, gucken wir anschließend nochmal in das Verzeichnis. <lacht> Und dann liegt jetzt hier unsere MetaMost-Installation. Die ist jetzt leider überschrieben über, über worden. Ich hoffe, dass ich das gleich mit der Config-Datei nochmal richtig äh, hinbekomme. Theoretisch kann man jetzt mit rm-r ähm, MetaMost ähm, äh, das, das äh, target Z löschen. Das brauchen wir nicht mehr. Das sind halt irgendwie 76 MB. Die müssen da nicht rumliegen. Und eventuell, wenn ich mal ein Update einspiele, ähm, vertue ich mich dann auch mit der target z version Deswegen äh, lösche ich die an dieser Stelle, ähm, sodass ich jetzt nur noch ähm, mein MetaMost-Verzeichnis habe. Und dieses MetaMost-Verzeichnis, das äh, liegt, äh, ich rufe das mal hier kurz in meinem FTP-Server auf, ähm, das liegt jetzt auch hier. Ne? MetaMost. Und in MetaMouse drin müssen wir, wenn wir jetzt, ne, wir haben äh, hier das äh, extrahiert und anschließend mh, müssen wir die Datenbank äh, kreieren. Die ist aber schon da. Die habe ich äh, sozusagen äh, schon eingerichtet. Aber was man hier braucht, ist offensichtlich eine, einen ganz bestimmten Befehl. Und bei mir hat dieser Befehl nicht funktioniert. Also man äh, soll hier äh, bei Username da äh, hätte bei mir halt irgendwie OER Webta äh, hingemusst. Hin das habe ich damit laufen gelassen. Das hat nicht funktioniert. Aber was man genauso gut machen kann, ist, dass man, ich muss gerade mal hier ein Stück äh, Zoom beiseite schieben, dass man ähm, sein... Ähm, MySQL-Verzeichnis, äh, also seinen sein PHP My-Admin, aufruft. Das hatten wir, glaube ich, in Episode 2 und nee, in Episode 1 hatte ich gezeigt, wie das geht. Und an dieser Stelle gibt man im Prinzip die äh, Zugangsdaten an. Das äh, muss ich jetzt hier äh, einmal kurz tun. OER Webterm und äh, wir sind auf äh, Taylor Uberspace. Ne. Machen wir mal Reload. Uh, der Überspace ist richtig ausgewählt. OER Web TA. Und ähm, mal gucken, habe ich das hier richtig kopiert? So. Dann fügen wir das nochmal hier ein. Na bitte, wenn man es richtig macht. Und äh, dann kann man mh, hier äh, auf Datenbanken drücken. Und äh, hier äh, jetzt die Datenbank einrichten. Die fängt immer an mit äh, OER WebTA. Das ist im Prinzip auch eigentlich das, äh, was, was äh, hier steht. Ähm, äh, da muss nämlich äh, User und dann kommt, das ist bei mir OER WebTA und dann unterstrich Metamost. Und äh, diese Datenbank äh, äh, Metamost, die habe ich, wie ihr seht, hier schon mal eingerichtet. Und ähm, die ist auch schon, wie ihr seht, äh, gefüllt. Deswegen ähm, werden wir das jetzt auch erstmal nicht, äh, nicht, nicht nochmal anfassen. Aber theoretisch schreibt ihr jetzt hier hinter MetaMost 1, nenne ich das jetzt mal. Und dann gehe ich auf Anlegen. Und dann legt er mir hier im Prinzip diese Datenbank an. Die ist jetzt leer. Und bei euch würde diese Datenbank dann heißt MetaMost heißen. So. Und ähm, deswegen habe ich diesen Schritt hier in der, äh, im, im Terminal übersprungen und habe dann den nächsten Schritt genommen. Und im nächsten Schritt soll man die ähm, Config-Datei ändern. Da fühle ich mich eigentlich auch immer sicherer, wenn ich das über den Editor meines Vertrauens tue. tue das ist in meinem Fall äh, Smultron. Und ähm, in dem Fall äh, steht hier, ich soll... Ähm, ich soll nach Config in die Config config.json-Datei. Okay, dann ähm, gehen wir mal hier, ich bin ja schon im metamost-Verzeichnis, auf config, in die Config config.json und ähm, die, äh, da klicke ich hier bei mir auf Ansehen und Bearbeiten. Dann öffnet er das halt bei mir äh, mit dem Smultron äh, in einem falschen Monitor. Hier sieht man das. Und er hat das tatsächlich alles überschrieben. Das heißt, ich muss jetzt hier nochmal die neue Site-URL eintragen. Jetzt gucke ich einmal in meiner Anleitung, was muss denn da eigentlich rein? Ähm, da muss nämlich äh, das hier rein und Isabel muss ich durch äh, Taylor ersetzen. Alles andere kann dann so bleiben. Also hier zwischen die beiden Anführungsstriche kommt Taylor. Okay. Und dann soll ich ähm, finden die Stelle SQL Settings. Das kann ich, da habe ich hier oben bei mir so eine Suche. Da kann ich das im Prinzip mit suchen. Hier sind die auch schon, die, die Settings. Und dann ist hier aber voreingestellt die Postgres. Ich habe aber eine MySQL-Datenbank. Und in diesem Fall, wir hatten das schon mal bei Moodle, ist MySQL, habe ich am Anfang gedacht, nicht richtig. Aber das ist in unserem Fall die, die perfekte Eingabe. Und dann habe ich auf der Webseite von, nee, das ist schon die fertige Installation, von Metamouse nochmal geguckt, was ist äh, eigentlich bei den SQL-Settings äh, hier unten eingetragen worden. Und äh, das fängt hier direkt an mit mm-User. Also habe ich mir jetzt im Prinzip ähm, diese Installation hier geschnappt. So und ah, nee, und ähm, Mist, so hier. Und äh, die müssen wir hier sozusagen äh, reinkopieren. So. Und dann noch an ein paar Stellen äh, ändern. Nämlich äh, mein äh, super secret äh, password: ähm, das ist mein SQL-Passwort. Das äh, muss ich euch jetzt tatsächlich mal eben hier reinposten. So. Und Isabel ist bei mir ja Taylor. Und hier haben wir noch mal ähm, Isabel-Metamost. Ah, nee. Das sind die Daten. Das, da muss OER-Webta ta hin. Und hier muss auch OER WebTA hin. Weil das ist sozusagen der Name meiner äh, Datenbank. Und äh, da steht noch web.te, das muss natürlich äh, web.te äh, heißen. Ähm, Webta, genau. Okay. Alles andere, dann gucken wir nochmal in die in die Anleitung. Dann steht da noch 20, 36, 300, false, ähm, encrypt key, query. Okay, sieht, sieht aber ganz gut aus. Ähm, das ist hier schon ein etwas älteres Skript aus äh, einer Version, die, ähm, ja, da haben, die haben hier, wie ihr seht, eine 5.18 installiert und installieren gerade eine 5.31. Ne? So, dann soll ich äh, in dieser Config-Datei an die Plugin-Settings gehen. So, die Datenbankverbindung, die haben wir hierüber versucht herzustellen. Und äh, als nächstes äh, suchen wir hier nach, der, nach den Plugin-Settings. Und äh, da soll ich mh, offensichtlich die Directory äh, anpassen. Mh, das ist hier an dieser Stelle. Kurz gucken, Directory und dann nehmen wir aber diese Directory Home und bei mir ist das nicht Isabel, sondern Web.ta, also OER Web.ta. Also ersetzen wir das, was hier drin steht, durch das. Und hier muss OER Web.ta rein. Äh, ja. Und äh, muss ich dann noch was ändern? Nee, die haben hier nur diese eine... Ach Achso, nee, hier ist, Ich bin jetzt hier erst hier. Zweite Zeile, Client Directory, müssen wir auch ändern. Also kopiere ich mir das hier raus und füge das in die Client Directory ein. Hier. So. Und statt Isabel schreibe ich ja auch wieder OER Web TA. Und dann soll ich noch die File... Settings-Section suchen, die ist hier und hier ist meine Directory äh, da und da muss ich was anderes reinmachen, nämlich das hier. Also kopiere ich auch das und ersetze das und hier kommt OER Web TA rein und alles andere kann so bleiben. Hm. Dann äh, habe ich im Prinzip ähm, alles fertig, was ich brauche. Ich speichere jetzt die äh, config.json-Datei äh, ab und dann fragt mein FTP-Programm, soll ich die jetzt, Die da hat, hat, haben sich Daten geändert, soll ich die hochladen? Und ich sage, ja, aber lösche mir bitte meine lokale Datei und äh, lade ähm, die veränderte hoch. So, und... Ähm, die ist jetzt schon mal äh, angepasst. Wir sehen hier 20.24 Uhr, das ist äh, die aktuelle Uhrzeit. Ähm, das ist also ein aktueller Stand, der hier gerade steht. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Äh, configure We Web Server. Als nächstes sagen Sie mir, ähm, Metamost äh, rennt auf dem Port 8065. Und hier unten steht, wie ich das äh, einrichten kann. Oberspace Web Backend Set. Port. Das heißt, wir geben das hier her und ersetzen den Port durch die 8065. Ich gucke mal eben, 8065, genau. Ich drücke mal Enter und gucke, was passiert, wenn man das einfach überschreibt, was ich heute Morgen gemacht habe. Und dann ähm, sollen wir als nächstes äh, ein Verzeichnis, also eine Datei ähm, ähm, einrichten in dem Verzeichnis ServicesD. Dafür gehe ich wieder hier in meinen äh, mein Fall Zilla und gehe in dieses Verzeichnis ServicesD. Das liegt ganz weit oben. Also das liegt sozusagen direkt in meinem äh, Home-Verzeichnis hier unter OER WebTA. Ähm, da gibt es eine ETC, äh, ein ETC-Verzeichnis und darin gibt es dieses Services Day Und da liegt schon diese metamouse Maus die habe ich schon angelegt. Ähm, ihr würdet also normalerweise auf Verzeichnis erstellen gehen. Äh, ich gucke jetzt einfach mal äh, hier in, dieses, in diese Datei rein. Ich verzeichnis erstellen, Datei erstellen. Ähm, gucke einmal in die Datei rein. Und äh, in diese Datei habe ich äh, praktisch etwas reingeschrieben, äh, was ich mir hier... Ach, ihr könnt die gerade gar nicht sehen. So. Das steht praktisch in der Datei drin, MetaMostInni. Und äh, das äh, habe ich mir im Prinzip hier rauskopiert. So. Und habe das dann äh, hier reinkopiert und äh, dann auf äh, Speichern gedrückt und auf Schließen. Und äh, dann habe ich das äh, hochgeladen. So. Und damit haben wir auch diesen Schritt fertig. Also wir haben praktisch äh, das, äh, so ein kleines Programm geschrieben, das dafür sorgt, falls der Server irgendwann mal neu gestartet wird, dass der MetaMouse direkt wieder auch neu startet. Und als nächstes muss ich ähm, diesen ähm, Dämon, diesen also diesen Daemon diesen einmal äh, neu äh, initiieren. Der guckt also jetzt in diesem etc services verzeichnis ob da etwas Neues drinsteht. Also kopiere ich diesen Befehl hier in meinen Terminal rein. No config updates to process. processes heißt, eigentlich habe ich diese, diesen, diesen, diesen MetaMost-Service ja schon angelegt. Wir würden jetzt normalerweise hier auf Update gehen. Das ist auch passiert und dann kann ich über Status schauen, ob MetaMost, ob der Dienst sozusagen läuft. Und wenn hier Running steht, ist das auf jeden Fall kein schlechtes Zeichen. Und jetzt steht hier als nächstes, you can point your browser to your URL and set up a user. Das heißt, ich gehe jetzt als nächstes in meine in meine URL, die heißt äh, oerwebta.uber.space und drücke die Enter-Taste und es funktioniert. Und äh, ihr seht hier ähm, praktisch jetzt mh, die Möglichkeit, euren ersten Nutzer einzurichten, also sozusagen den Admin. Und ähm, wie genau das geht, ist jetzt hier gar nicht mehr erklärt, weil man hält sich jetzt eigentlich nur an die Anleitung, die hier steht. Man trägt eine E-Mail-Adresse ein, man trägt einen Usernamen ein, man wählt ein Passwort aus. Ähm, ähm, Augenblick, das äh, muss ich mir mal eben hier ähm, generieren. Ähm, das äh, Passwort, sicheres Passwort erstellen, nehmen wir dieses und äh, fügen das äh, hier ein. Ich muss das auch mal kurz eben speichern falls ich da später noch mal drauf zurückgreifen muss und dann klicken wir hier unten auf create account ab hier habe ich es noch nie ausprobiert ob es wirklich funktioniert jetzt muss ich müsste ich als nächstes erstmal ein team kreieren dass äh, no teams are available to join. Also sind äh, im Moment äh, keine Teams angelegt und ähm, jetzt sind, werden wir als Administrator, äh, werden wir gebeten, ein erstes Team anzulegen. Also create a team und wir nennen das Team mal OER Web Talk. Das ähm, machen wir mal ein bisschen schöner. OER Web Talk. Ähm, äh, let's install. Let's install. So. Oh, das war zu viel. Ähm, dann machen wir OER let's install. Vielleicht funktioniert es damit. Hm. Ah, Dürfen wahrscheinlich keine Leerzeichen drin sein. Machen wir das auch mal raus. Gucken, ob es dann geht. Yep. Um, oer-let's-install ist jetzt äh, meine, meine URL, also oer-webtalk, also webta.uber.space äh, slash oer-let's-install. Das ist ganz gut, so würde ich das äh, gerne auch nennen und ich klicke auf äh, Finished und äh, schon habe ich äh, meine eigene kleine äh, MetaMost-Oberfläche. Äh, könnte jetzt äh, Leute einladen, äh, wenn ihr mir... Ähm, wenn ihr, mir, äh, wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr auch gerne in der Gruppe schreiben. Dann richte ich euch da einen Account ein. Ähm, hier gibt es so ein kleines Tutorial. Ähm, äh, ne? Es gibt jede Menge Clients, mit denen man ähm, auch MetaMost als, als App äh, laufen lassen kann. Ähm, und ähm, ihr könnt sozusagen jetzt äh, anfangen loszuschreiben. Ihr könnt Bots einrichten. Es gibt relativ viel äh, ähm, Spaß rund um MetaMost, was man so mitinstallieren kann. Ähm, ich habe letztens von einem Freund gehört, die setzen das äh, an Berliner Schulen ein ähm, und haben, sind dabei eine Bridge zu entwickeln, mit der es egal ist, ob du ähm, diesen MetaMost-Kanal aus ähm, WhatsApp, Telegram oder was auch immer bedienst. Es läuft sozusagen alles zentral hier rein. Und äh, umgekehrt ist doch so, dass die Leute äh, Nachrichten, die hier reingeschrieben werden, direkt per WhatsApp äh, weitergeleitet bekommen. Ähm, das ist natürlich für Leute, die partout äh, von WhatsApp nicht wegkommen ähm, oder auch von anderen Clients eine sehr, sehr schöne Lösung. Hier ist vor allen Dingen der Ansatz ähm, zu integrieren, äh, gemeinsame Standards zu schaffen und nicht so sehr dafür zu sorgen, äh, dass es äh, noch äh, ne, eine weitere gated community gibt, in der sozusagen ähm, ja, Lernen oder auch Leben stattfindet. Ähm, genauer hier einführen möchte ich und kann ich letztendlich auch gar nicht so richtig, weil ich bisher selbst mit MetaMost relativ wenig äh, gemacht habe. Aber wie gesagt, wir können hier gerne eine kleine Gruppe äh, gründen. Ihr schickt mir einfach äh, per Telegram äh, den, den Wunsch zu und ich sorge dafür, dass ihr ähm, hier möglichst schnell eine Einladung ähm, zugestellt bekommt. Ja, das würde ich sagen, ist ähm, der Job für heute gewesen. Eine äh, vorletzte, eigentlich ist es die letzte In Installation. Wir wollen uns äh, nächste Woche nochmal stärker mit ähm, dieser ganzen Domain-Frage und ein paar administratorischen Fragen befassen, äh, die so im Laufe der, äh, der letzten zehn äh, Iterationen aufgelaufen sind. Und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß bei MetaMost und beim äh, Nachinstallieren. Ich freue mich, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Tschüss.